Wir trennen hier unseren Müll, wir sind ein ordentliches Haus. Du kannst gut zuhören. Ich sag's nur mal so. Du erkennst komplexe Zusammenhänge. Du hast gute Umgangsformen. Wow! Black is beautiful. Wo kommst du denn her?